Wie wirkt Heroin? Das kommt darauf an, wie man das konsumiert und wie hoch der Reinheitsgrad ist und ähm, wie lange das man schon nimmt. Wer diese Frage stellt, hat es natürlich noch nie genommen. Also erzähle ich einfach mal, wie es ist, wenn man es das erste Mal nimmt. Das erste Mal, als ich eine Wirkung verspürt habe, war schon das dritte oder vierte Mal probieren, weil es immer so extrem aufgestreckt war, hatte ich da überhaupt gar keine Wirkung. Aber als ich es dann zum allerersten Mal gemerkt habe, wie es sich anfühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, war das gar nicht so der Knüller. Ich habe es nur ein bisschen gemerkt, dass ich äh, leicht kältere Optik habe. Also die Farben waren nicht ganz so strahlend wie sonst, sondern die waren ein bisschen kälter. Mir war es total warm, obwohl es Kalt war draußen, hat Minusgrade, bin ich mit dem T-Shirt mal schnell zum Müll rausgegangen, ohne dass ich das gemerkt habe, dass es kalt ist. Es fühlt sich an wie so ein lauwarmer Frühlingstag. Und genau so habe ich mich auch gefühlt, wie man sich fühlt, wenn ein langer Winter vorbei ist und der Frühling kommt, die Vögel zwitschern, die Bäume sprießen überall, ist alles schön und toll. So ein tolles ah Feeling hat man da aber das ist ganz subtil nur, ganz wenig und es juckt, überall juckt es, dauernd muss man sich kratzen. Das liegt daran, dass die Leber ähm, einen Stoff ausschwemmt, äh, also das äh, gibt den ab und das verursacht am Körper Juckungen. Ja? Wenn man die Dosis ein bisschen steigert, dann schläft man auch noch ein, dann nickt man immer so weg. Und dann äh, ist man so im Traumdös-Zustand und angenehm und schön. Und da fängt dann die Grenze auch an, dass es zu viel wird. <lacht> dass man eine Atemdepression kriegt. Da hat man zwar auch ein tolles Glücksgefühl, aber man atmet nicht mehr. Und fällt ins Koma und stirbt dann auch. Also das ist wirklich nicht einfach, da jemanden wieder rauszuholen, eine Mund-zu-Mund-Beatmung ist es leider nicht. Weil der fängt auch noch an zu kotzen und zu scheißen und zu pissen. Alle Muskeln entschlafen. Das ist, das ist nicht schön. Wer sowas schon mal gesehen hat, der ist wirklich, das ist, ist ein Schock. Wenn man nüchtern ist, wenn man clean ist, wenn man drauf ist, nimmt man das einfach so, naja, ist halt passiert. Erst wieder, wenn man wieder nüchtern ist und clean ist, dann hat man das wieder vor Augen. Dann sieht man das wieder nachts, wenn man schläft, wenn man einschlafen will, plötzlich hast du diese ganzen Sachen wieder vor Augen. Das sind dramatische, Erlebnisse, die er man halt dann auch hat, gell? wenn du Heroin auf der Folie raust, dann ziehst du einmal und ziehst einmal an der Zigarette, so habe ich gelernt, dann ziehst noch einmal und noch einmal an der Zigarette und meistens ist das auch schon genug. Wenn es ein gutes Zeug ist, dann ist das schon so viel, dass du deine Augen zumast und wegdöst und nicht mehr wirklich mitkriegst, was um dich herum passiert. Wenn du drauf bist, dann ist das gerade mal genug, um den Affen wegzukriegen oder also den Entzug. Mehr ist es nicht. Es ist warm, man fühlt sich ein bisschen geborgen und je nachdem, wie viel man nimmt, fängt das Träumen an und es juckt am Körper. Und man hat ein Glücksgefühl und wenn man drauf ist und man kriegt was, dann hat man Glücksgefühle. Da wird es ausgeschwemmt, weil man ja weiß, jetzt ist der Entzug vorbei. Ja. Und äh, im Teil 2 erzähle ich euch, wie ein Heroinentzug sich anfühlt. Peace out.